Ja, dann kommen wir zu den Formularen. Wir kennen jetzt also den Ergebnisbereich, das Schema, wie es aufgebaut ist. Und hier sind die Formulare. Äh, hier ist noch keins angelegt, das heißt, wir klicken auf das Plus und sagen zum Beispiel Schülerabfrage. Erklärung oder Beschreibung brauchen wir nicht, das erklärt sich von alleine. Und jetzt müssen wir einen Parameter bestimmen. Parameter soll sein... Äh, brauchen wir für den Vorname abfragen. So, und jetzt ha, machen wir das gleiche wie bisher. Das heißt, wir müssen erstmal auswählen, aus welcher Tabelle die Daten stammen sollen, was alles, können das entsprechend filtern. Und dann sagen wir, wenn das, also die Vornamen abgefragt werden sollen, brauchen wir natürlich auch die Vornamen. Aufpassen, jetzt nicht gleich, sondern like, weil wir hier dann entsprechend auch mit den Prozentzeichen arbeiten können. Das heißt Prozent, jetzt aufpassen, Param01, Prozentzeichen. Und jetzt haben wir uns ein Tool gebaut, wo man über dieses Feld, das dann als Parameter 1 definiert ist, hier abfragen machen können. Wenn wir unser Formular testen wollen, dann klicken wir hier auf Anzeigen. So, und jetzt geben wir einfach mal ein. Marie hat man vorhin. Dann wird auch der Datensatz mit der Marie ausgegeben. Den Paul hat man vorher. Haben wir hier auch den Paul. Und ja, wie gesagt, wir können hier nur die Vornamen abfragen. Wenn wir jetzt praktisch auch noch zusätzlich die Klassen oder das Geburtsdatum abfragen wollen, dann müssen wir das halt entsprechend hier auch äh, mit dem Werbefehl erweitern. Okay,